Guten Morgen, mein Name ist Daniel Kern von der Volksbank in Potsheim. Ich bin Gewerbenkundenberater im Haus und ich mache mich heute Morgen auf den Weg zur Firma OPPO Elektrotechnik. Denn ich tausche meinen Anzug heute mit Arbeitsleitung der Firma Robo Elektrotechnik. Ich freue mich auf einen aufregenden und spannenden Arbeitstag mit vielen neuen Eindrücken und bin gespannt, was mich erwartet. Mein Name ist Oliver Eberle, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Sama Gesellschaft, Oberle Elektrotechnik GmbH. So, ich habe mich umgezogen, habe mich in Arbeitskleidung geschmissen und äh, mache mich jetzt auf den Weg äh, zur Baustelle. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Die Mitarbeiter haben schon gemeint, ich werde heute ein wenig dreckig. Jetzt natürlich, was Sie hier so alles schon gemacht haben und am Ende natürlich, was ich heute machen werde, beziehungsweise was wir anfangen. Also wir haben hier in dem Haus die komplette Ausführungsplanung gemacht, was die angeht, mit der Bustechnik. und Es -E -E ist sehr individuell, jeder Kunde ist anders, es ist kein langweiliger Job. sondern man muss sich immer auf den Kunden einstellen, auf den jeweiligen seine Bedürfnisse erkennen und entsprechend dann auch umsetzen. Also, das Zuhause ist eigentlich immer da, wo die Familie ist, ja. wo die Freunde sind. Und da ist mein Zuhause, da ich in Pforzheim geboren, aufgewachsen bin, ja. ist bei mir Pforzheim eigentlich mein Zuhause. Sobald wir jetzt so weit weg sind und die Baustelle eigentlich fertig nicht wir werden okay. okay. so ist gleich aus dem nach Pegelwald fahren. Mm -hmm. Da ist ja fertig um in Station immer mehr Familiehaus noch zu machen. Es sind jetzt schon drei Leute dort, dann wird die mm -hmm. Okay, da ich noch was genau. <lacht> Okay, ja, schön. Die Aktion finde ich super. So sieht auch mal der Mitarbeiter der Bank, was seine Kunden draußen alles mm -hmm. zu machen, was für Probleme das ist. Es jetzt bei uns sehr oft eine Baustelle gegeben, wo man mitdenken muss. Oh, so ja, okay. Ich muss sagen, Sie haben sich wirklich sehr geschickt angestellt, ganz merklich. <lacht> Dankeschön. <lacht> es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat halt mal gesehen, was wir an Pause haben. Ja, Ja, Und ähm, auch. Genau... Vielen Dank, dass ich heute mit den Mitarbeitern durfte. Es ja. hat ja. Spaß gemacht und uns euch bereitet. Ich muss aber sagen, meine zwei Dinge hängen vielleicht doch super an einem Arbeitsplatz im Büro. <lacht> Trotzdem war <mache> das. uns mal das. Lade ich jetzt sofort eigentlich <lacht> Dankeschön.